Hey, was ist eigentlich Studium Plus? Ganz einfach, der Bachelor ist aufgebaut in Präsenz, virtuelle Live-Vorlesungen und den Rest kannst du in unserem Online-Campus abrufen. Egal ob Brand, Business, Fashion Management, Wirtschaftspsychologie oder vielen weiteren Studiengängen. Egal wo dein Fokus gerade liegt, Studium Plus ist perfekt für dich, wenn du Familie hast, den nächsten Karriereschritt machen möchtest oder maximale Freiheit brauchst. Und Studium Plus gibt es ebenso in ausgewählten Masterstudiengängen. Noch Fragen? Mehr Infos und Studiengänge findest du auf macromedia-plus.de.